Hat der Emil dann und wann einmal einen Albtraum? Der Emil schläft nie. Aufmerksam und ununterbrochen beobachtet er die wache Welt. Das ist Albtraum genug. Jay! Ich schlaf in letzter Zeit so schlecht. Du solltest dir vorm Schlafengehen halt auch keine aktuellen Tagesnachrichten mehr anschauen. Mach's halt wie ich. Ich schnapp mir ein Buch von meiner Tochter, lese dann die Abenteuer von Tina und paps im Pferdeschlaraffenland, zuvor noch zwei, drei doppelte Schnapseln, sonst druck es nicht durch und schon schlafe ich wie ein Rotz. Von den Tagesnachrichten träume ich ja eh nicht. Das ist eher. Das sind so Nachrichten aus einer potenziellen Parallelwelt. Wie meinst du das? Das Ibiza-Video hat es nie gegeben. Die türkisblaue Regierung wurde nie gesprengt. Beate, ich bin die liebe Hartinger-Klein ist Gesundheitsministerin und Herbert Ausreisezentrum Kickel ist Innenminister. Als plötzlich das Coronavirus auch in Österreich ausbricht. Die durchgezogene Gesundheitsreform von türkis-blau hat kurz vorher Betten in Spitälern abgebaut. Kickel sperrt per Verordnung die Leute zu Hause ein und sorgt mit seiner Polizeipferdestaffel für Ruhe auf den Straßen. Hartinger Klein verweigert die Anerkennung von Corona als Krankheit und verhindert so Auszahlung von Sozialleistungen. Sebastian Kurz beendet im April 2020 die Pandemie im Alleingang und sperrt die Corona-Route. Das ist ja eine furchtbare Vorstellung. Sag mal, wie kommst du auf solche Gedanken? Weil wir da knapp vorbeigeschraubt sind, ist dir ja eigentlich klar, in welcher Scheiße wir sitzen würden, wenn es das Ibiza-Video nicht gegeben hätte. Ja, aber das Ibiza-Video hat es doch gegeben. Ja, zum Glück, weil sonst. Das Ibiza-Video hat es nie gegeben. Die türkisblaue Regierung wurde nie gesprengt. Sebastian Kurz verlängert die Regierungsperiode auf zehn Jahre. Gleichzeitig lässt er die Verfassung ändern und hat jetzt als Kanzler umfassende Kompetenzen. Medien, die sich nicht der Message Control beugen, werden vom Verfassungsschutz als staatsfeindlich eingestuft und verboten. Ein alter Traum der ÖVP wird wahr und Österreich tritt der NATO bei. Das Parlament hat laut der neuen Verfassung nur noch eine beratende Funktion und der Bundespräsident wird nicht mehr gewählt, sondern vom Kanzler bestellt. Sebastian Kurz bestellt Wolfgang Sobotka zum Bundespräsidenten auf Lebenszeit. Gebitte, Hofer, hör auf! Da kann ich ja noch auch nicht mehr schlafen! Glaub mir, das geht noch schlimmer. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ibiza-Video hat es nie gegeben. Die türkisblaue Regierung wurde nie gesprengt. Karin Klunker-Knicks-Kneißl ist Außenministerin. Die FPÖ, die mit ihrem Obmann H.C. Strache den Vizekanzler stellt, hat einen Kooperationsvertrag mit ihrer Schwesternpartei Einiges Russland. Putin überfällt die Ukraine und droht mit einem Atomschlag. Österreich, mittlerweile NATO-Mitglied, verurteilt zwar offiziell den Krieg, macht aber weiterhin Geschäfte mit Russland und gibt sich als Putin-Versteher und neutraler Vermittler zwischen den Kriegsparteien. Die Tageszeitung Österreich bringt eine Titelstory mit der Schlagzeile »Jetzt vermittelt kurz« »Friede in greifbarer Nähe«. Das Bild zur Schlagzeile zeigt Sebastian Kurz mit einem Telefonhörer in der Hand. Kleine Bilder am unteren Rand zeigen Putin und Biden ebenfalls mit Telefonhörern in der Hand. Tags darauf bricht der Dritte Weltkrieg aus. Oh Hofer, was geht denn dir da durch den Kopf? Ja, Mai hätte so kommen können. Nein, weil es das Ibiza-Video gegeben hat und die türkisblaue Regierung gesprengt wurde. Und die weiteren Ermittlungen haben dann sagt, was für eine korrupte Partie die Türkisen waren und sind. Schon, aber stell dir auch mal vor. Nein Hofer, nein! Du oh, hast ja recht. Denkt man nicht mehr dran. Aber dankbar sollte man sein. Dieser Julian Hessenthaler ist ein Held. Ohne ihn wäre Österreich jetzt total kaputt. Den Verdienstorden der Republik Österreich hätte er verdient. Und eine lebenslange Steuerbefreiung. Und eine dicke monatliche Dankeschön-Sonderpension. Weil ohne ihn wäre Österreich jetzt auch eines dieser autokratischen Länder mit einem verhaltensauffälligen Schwurbler an der Spitze. Ja, Österreich ist ihm echt zu großem Dank verpflichtet. Was machen die jetzt eigentlich? Du, äh, anklagt ist er worden. Typisch. Nicht der, der ins Nest scheißt, wird angeklagt. Na, Der, der sagt, da stinkt's, wird angeklagt. Österreich heute. Halt. Toi, toi, toi.